Hallo, kommt Ihnen die Melodie bekannt vor? Das Lied heißt »Komm das in die Erde« und es steht im evangelischen Gesangbuch. Warum ich das Lied von Jürgen Henkes äh, angestimmt habe? Es ist eines meiner Lieblingslieder und manchmal können Lieder eben viel mehr aussagen als selbstgewählte Worte. Worte. Ich singe mal für Sie die erste und dritte Strophe des Liedes. Und wenn Sie mögen und es kennen, können Sie gerne mit einstimmen. Komm das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen trinkt, Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Das Lied greift den Wochenspruch aus dem Johannesevangelium auf. Jesus sagt da, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das Bild ist ja an sich für Landwirte und Gärtnerinnen eine ziemlich banales. Der Samen, der in die Erde gegeben wird, keimt, es wächst etwas Neues daraus. Der alte Same stirbt ab. Das ist nun mal der Kreislauf der Natur. Aber dahinter steckt eben auch ein kleines Wunder. Wir sehen nicht, was wirklich geschieht. Und darauf will Jesus uns hinweisen. Im Verborgenen geschieht etwas, das erst später offenbar wird. Es geht um den Weg Jesu, um sein Leiden, sein Sterben, hin zur Auferstehung. Und da wird es ziemlich schwierig. An sich können wir ja die Auferstehung nicht begreifen. Und dennoch verändert dieser Gedanke Menschen. Er lässt sie hoffen, gibt Kraft für das Leben. Das Lied von Henkis, das klingt leicht und voller Vorfreude. Davon will ich mich gerne anstecken lassen. Und ich hoffe, Sie auch. Bleiben Sie behütet.